Wir sind durch mit unserem Rennen und es hat mega viel Spaß gemacht. Es war wieder so ein geiles Event. Frankfurt 2022. Wow, einfach ein unglaubliches Erlebnis. Ja, für uns ist die Saison jetzt zu Ende. Wir fliegen in ein paar Wochen nach Las Vegas, lassen dort noch mal richtig die Fetzen krachen. Und in vier Monaten sehen wir uns in Leipzig wieder. Ich hoffe, auch ihr seid mit dabei und gebt mit uns alles. Aua.